Hinter den Kulissen, heute direkt aus St. Johann im Pongau beim Kraftwerk der Salzburge. Und hier passiert heute etwas, was wirklich nur ganz, ganz selten passiert, nämlich nur alle 20 Jahre. Was es ist, das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Das Kraftwerk St. Johann versorgt rund 17.000 Haushalte in der Region mit sauberem Strom aus Wasserkraft. Es wurde Ende der 1980er Jahre gebaut und 1990 in Betrieb genommen. Der Betrieb hat dabei seine Spuren hinterlassen. Ein Teil der Anlage ist deshalb derzeit gerade zerlegt und wird vollständig überarbeitet. Dafür darf das Werkzeug schon mal eine Nummer größer sein. Und wer zu Hause eine richtige Werkstatt hat, eine richtige Männerwerkstatt, dem wird genau das hier richtig gut gefallen. Ziemlich massiv das Teil, he? <lacht> Passt nicht, kaputt. <lacht> Jetzt geht's aber los. Denn Markus will sich die Revision ganz genau anschauen. Im Krafthaus trifft er dazu Anton Freudenthaler. Du Anton, sag mal, ich sehe ja was, was ich vom Segeln sehr gut kenne. Das ist ein sogenannter Scheckel, oder? Ist das richtig? Ja. Nur kenne ich ein bisschen kleiner bei mir daheim. Wenn ja. ich das auf mein Botel gebe, geht es runter, glaube ich. Ja, der Schäkel der ist, wenn man das sieht, nicht? Der hat eine Nutzlast von 25 Tonnen. Mhm. Darf man den belasten und den braucht man speziell bei der Laufrad, wenn man ihn Das hat 13 Tonnen und durch die Umschlingung und die Sicherheit, was man da braucht, okay. verwendet man die Schäkel In meiner Welt ist das ein Männerspielzeug, ja? Ein Dampfstrahler. Da gebe ich dir recht, ja. <lacht> Für was braucht sie denn? Ja, das ist, wenn man am Anfang. Am Beginn der Revision, des Kraftwerks praktisch die Dammtaufen gesetzt haben im Unterwasser, im Oberwasser, ja. wenn dann das Kraftwerk entwässert ist, da sind im Kraftwerk im in, in Laufrad oder im Mantel 3 Verunreinigungen also durch Wasser, Schlick, ja. Schlamm, alles. Ja. Dann muss das gereinigt werden, da waschen wir ca. einen halben Tag die ganzen Elemente alle waschen, Leitschaufeln und alles aufzusperren, Laufrad aufzu, ja. dass man an Messungen oder optische Sachen erkennen kann, wo was nicht ganz ordnungsgemäß ist und revidiert gehört. Jetzt weiß ich endlich, wo meine alten T-Shirts hinkommen. Mach ich gut, oder? Hä? Du Anton, für mich schaut das ja alles wie absolutes Fremdland aus. Da unten, aber für dich denn täglich Brot, was sehen wir da? Ja, da sehen wir ein Leitapparat, und wo das Wasser normalerweise durchfließt. Mhm. Das ist jetzt geöffnet, weil wir in den oberen Mantelteil Ohrke haben. Da sehen wir direkt in den Wasserkanal rein. Ja. Und jetzt geht es richtig los. Ah, Hallo, so, Das Laufrad, das glänzt dir jetzt so richtig, oder? Ja, haben wir jetzt bemüht. Dieses Laufrad ist ja an und für sich da unten im Schacht, oder? Richtig, genau. Ganz unten, da gehen wir nachher noch hin. Ja. Ja. Und das kann man auch bewegen, so richtig, oder? Das, ist ja, das ist ja wie, wie bei einem ja. Flugzeug wahrscheinlich. und genau. starten. Je nach Leistung verändert sich die Stellung des Flügels, mhm. der Anströmwinkel, damit man immer einen optimalen Wirkungsgrad hat. Okay. Und diese Sanierung, was wir machen, ist auch ganz wichtig, damit der Wirkungsgrad der Anlage wieder auf einem optimalen Stand ist. Das heißt, der Beginn der Stromerzeugung? Mhm. Genau. Bei der Steckdose kommt er wieder raus. Ja. Richtig cool. Sag, es werden ja laufende Revisionen in der Salzburg gemacht ja. bei diesen Kraftwerken. Ist da eigentlich jede Revision gleich? Oder? Kann man sich vorstellen, wie bei einem Auto. Ich habe einmal ein kleines Service, einmal ein größeres Service. Irgendwann ist einmal der Zunenraum zu entwechseln. Da habt ihr ja was Fesches bauen in Genau. Können. Das ist eine Kippvorrichtung. die. Die es so noch nie gegeben hat vorher eigentlich, oder? Die hat es so noch nie ja. gegeben. Die kommt heute zum ersten Mal zum Einsatz. Du sagen wie läuft das jetzt bei euch ab, wenn ihr sowas wie diese Kippvorrichtung jetzt erfindet quasi? Wie geht das Step by Step die ganze Geschichte von sich? sich? Ja, ganz einfach, man hat zuerst einmal einen Rohentwurf auf einem normalen Blatt Papier. Einfach auf einen, auf einen Karton Dann wird einmal die ganze Idee nochmal aufgezeichnet, ja. dann geht man ins Büro, huckt sie auf den Computer hin, macht eine CAD-Zeichnung, gibt die Teile dann in die Werkstätte, die werden dann gefräst, die werden gedreht, dann wird das zusammengebaut. Und dann sieht man, ob das, was man vorher geplant hat, dann auch so funktioniert und so umsetzen. Das wäre der beste Fall, wenn es noch genau. funktioniert. Ne? Und das ist so genau. eine Zeichnung, sagst du? Ne? Genau, das ist so eine Zeichnung. Ja. So macht man es. Jetzt wird es für Markus aber richtig ernst. So wie sicher wieder so eine Helmfrisur. Er will in die Tiefe. Dorthin, wo normalerweise das Wasser durchströmt. Dorthin begleitet ihn Manfred Findeneck. Ich habe wieder meine schönste Hosenanzug heute wieder. Sag so, ich jetzt im Moment noch einmal. Was? Yes. Bei dir hat das besser ausgeschaut. <lacht> ich sehe schon, du bist der Sportler unter uns, du hast die Kleider durchgehoben. Ich tue es auch öfters wie du. <lacht> jetzt sind wir wo? Hinter uns sehen wir äh, die Turbinenwelle, wo das Laufrad, was wir zuerst gesteuert haben, umflanscht wird. Also das gelbe Teil kommt dann da drauf Ja, genau da drauf geschaut. Nur ganz kurz zur Orientierung: da kommt das Wasser rein. Und da fließt es wieder aus. Ja, genau. Das Wasser kommt von der Oberwasserseite her und da geht es durch die Unterwasserseite nach raus. Jetzt wird es richtig spannend. Denn jetzt darf Markus hinter die Turbine. Hier strömen normalerweise tausende Liter Wasser pro Sekunde durch. Damit Markus dahin gelangt, gilt es aber zuerst noch, ein Hindernis zu überwinden. Nein, Angst, ich fürchte mich nur von meiner Freundin, dass ich meinen Schindel Das ist das Einzige. Das ist sicher, dass das da jetzt richtig zu ist, oder? Dass da kein Wasser kommt. Da könnt ihr euch hundertprozentig sicher sein, dass da alles verschlossen ist. Da, also Wie gesagt, da kommt das Wasser rein. Da schießt es ja. ja, Genau, bis zu 100 Kubikmeter in der Sekunde können da durchfließen. Ja. Da sieht man auch ein jetzt, ja, jetzt. Was uns das Zeug, was wir nicht erinnern haben wo wollen, Holz und so weiter, alles abholt. Dann geht das Wasser da durch. Bis zum Leiterrad. Genau. Und je nachdem, was für Stellung das hat, entweder das wird äh, vom Schlußaar dass gar nichts durchgeht oder je nachdem, wie weit der aufgeht, dann wird das Wasser durchlassen. Und der ist auch so kräftig, dass er den Wasserdruck standhalten kann, Vollkommen oder? richtig. Ja. Und dann hinter dabei ist dann schon das Laufrad und dann wird Strom erzeugt und dann kommt er bei der Steckdose, wie erwähnt, schon mal raus. Ja, das ist <lacht> relativ. Ja, das ja, ist alles relativ. <lacht> Aber nicht sind wir dazwischen. So. Ja, klar, klar, klar. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, ist das jetzt der Torpedo, oder? Ja, der Torpedo ist jetzt relativ, schaut aus wie ein Torpedo. Okay. Da sieht man vorne im Bereich, hinter Laufrad, da ist der Generator innen, innen drinnen. Und hinten ist die Generatorkuppel, wo man sieht, mit den Pendelstützen drauf. Und da sieht man da oben, wo es so rund weitergeht, da kann man von außen von der Maschinenhalle in den Bereich einsteigen, damit man die Revisionen und so weiter im bewässerten Zustand machen kann. Ah, da kannst du aber schauen, da, da ja, gell? Ja genau, da ist man hinten drinnen in der Generatorgruppe, was man da sieht. Das war hinter den Kulissen der Salzburg von der Revision hier aus dem Kraftwerk St. Johann. Dieses hübsche Ding geht jetzt noch nach Deutschland, wird dort noch etwas aufgehübscht und dann kommt es zurück und wird eingebaut und erst in 20 Jahren Sieht man sich wieder zur nächsten Revision und bis dahin wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit dem Programm von Salzburger TV. Bitte schauen.